JLU Gießen ist eine von bundesweit fünf Universitäten, an der man Tiermedizin studieren kann. An neun Instituten wird geforscht und gelehrt. Die Patientenversorgung findet in der Veterinärklinik statt, unter anderem in der Pferdeklinik, zu der auch die Lehrschmiede gehört. Wir befinden uns hier in der Lehrschmiede der Klinik für Pferdeschirurgie. Hier in der Schmiede werden Pferde beschlagen mit orthopädischen Beschlägen oder auch mit Sportbeschlägen. Gerade jetzt in dieser Jahreszeit haben wir sehr viele Patienten als Fohlen mit Fehlstellungen, die wir dann mit Klebeschuhen korrigieren. Also die Ebene der Orthopädie ist hier relativ hoch angesiedelt. Ähm, außerdem fungiert die Lehrschmiede als staatlich anerkannte Hufbeschlagsschule. Das heißt, Weiterbildungen zum Hufbeschlagschmied oder zum Hufbeschlag-Lehrschmied werden hier mit anschließender Prüfung ebenfalls durchgeführt. Wir arbeiten als Lehrschmiede hauptsächlich mit der chirurgischen orthopädischen Abteilung der Pferdeklinik in Gießen zusammen derer wir auch angehören. Wir arbeiten natürlich auch mit Haustierärzten und anderen Hufschmieden zusammen, die uns sowohl Patienten schicken als auch von uns geschickt bekommen. Wir bieten Fortbildungen an für Hufschmiede und Tierärzte. Wir bieten eine sehr große Fortbildung an jedes Jahr, da kommen bis zu 200 Hufschmiede und Tierärzte aus ganz Deutschland und dadurch sind wir auch in ganz Deutschland mit Hufschmieden und Tierärzten gut vernetzt. unserem besonderen Gegenstand handelt es sich um einen Hufwinkelmesser. Dabei handelt es sich um eine Messapparatur, wo man den vorderen Wandabschnitt des Hufes messen kann. Das ist bei unserer Arbeit in der Schmiede sehr hilfreich, da es Pferde gibt mit unterschiedlichen Hufen, mit Asymmetrien in den Vorderhufen vor allem. Und mit diesem Hufwinkelmesser kann man die Arbeit im Vorher-Nachher-Effekt, die wir an den Hufen verrichten, gut kontrollieren.